Sprechstunde, Notdienst, Hausbesuche. Der ganz normale Wahnsinn für einen Landarzt. Werner Spieren, seit 46 Jahren der einzige Arzt im 3500 Seelendorf-Wenden-Hünsborn. Das heißt für ihn, rund um die Uhr und überall für seine Patienten da sein. Sagen Sie mal, Sie haben angerufen, geht nicht so gut heute. Was Nein, mein Kopf, mein, mein Kopf, ich hab so einen Schwinkel. Ständige Bereitschaft, Dorfleben und das finanzielle Risiko einer eigenen Praxis. Darauf haben die meisten jungen Ärzte keine Lust. Dass seine Patienten einmal ohne Doktor dastehen, für den Landarzt eine schreckliche Vorstellung. Da wäre ich fürchterlich traurig. Die Patienten wären dann nicht mehr versorgt. Und wenn ich hier wohnen bleibe, geht das gar nicht. Weil die Patienten würden ja dann sagen, Herr Doktor, wer ist denn? Und dann sagen, geht nicht mehr. Das würde ja keiner verstehen. Ich müsste also hier weg. Doch die Menschen in Wenden-Hünsborn können aufatmen. Ja, genau. Denn sein Sohn hat sich letzten Oktober dazu entschieden, in die Praxis einzubringen. Zu steigen. Einfach, weil es mir Spaß macht, täglich mit Menschen umzugehen, die ihr Leben lang zu begleiten. Das war der Entschluss für mich, dann einfach aus der Klinik rauf aufs Land zu gehen. Ein glücklicher Einzelfall, denn bis 2020 müssen allein hier im Kreis Olpe fast 60 Prozent ihre Praxen dicht machen, weil kein Nachfolger da ist. Diese Entwicklung beobachtet auch die Ärztekammer Westfalen-Lippe mit Sorge. Ja, wir haben jetzt schon 59 nicht besetzte Gebiete im Bereich Nordrhein-Westfalens. Und das ist natürlich auch von Seiten der Politik her eine drängende Frage, wie können wir diese flächendeckende Versorgung sicherstellen. Wir werden bis zum Jahr 2015 weitere 2250 Hausärzte verlieren, ohne dass wir eine Aussicht darauf haben, diese hausärztlichen Praxen weiter besetzen zu können. Werner Spieren kann nicht verstehen, dass sein Job so unbeliebt ist. Er ist Landarzt aus Leidenschaft. Ja. Ich, ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Denn auch bei allem Stress, den sein Job mit sich bringt, überwiegen doch die schönen Momente.